Hallo Leute, willkommen zum 15. Let's Play Civilization 3. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich lade den Spielstand und begrüße euch. Wir haben jetzt 1110 nach Christus. sind also schon ein bisschen in die Zukunft gereist. Ja, und haben fleißig gebaut, viele Städte aufgebaut und das wird jetzt auch weitergehen und das große Ziel aus dem letzten Let's Play war ja ähm, dass wir erste Siedler ähm, auf den anderen Kontinent bringen und daran sollten wir jetzt ein bisschen arbeiten, dass wir vielleicht Siedler produ produzieren die mit denen wir eben keine Städte hier auf dem eigenen Kontinent bauen, sondern die wir auf den neuen Kontinent schicken was allerdings auch nicht so ein ganz leichtes Unterfangen ist, weil der Weg ja doch recht weit ist. Man könnte natürlich noch ähm, die Idee angehen, statt nach Westen zu reisen, einfach nach Osten zu reisen und hier irgendwo die ersten Städte auf dem neuen Kontinent zu bauen. Allerdings, also es ist natürlich sinnvoll. Allerdings bin ich der Meinung, dass das im Westen, also im Zentrum der Karte, mit den Städten denn auch ein guter Aufbauort wäre, um den, ähm, diesen verbotenen Palast zu bauen? Weil die Korruption wird hier wahnsinnig hoch sein, nehme ich an. Aber der verbotene Palast wird die Korruption hier natürlich dann wiederum senken. Und dann haben wir wirklich zwei Orte, die auf quasi auf beiden Seiten der Welt. Ähm, zwei Paläste in, im Zentrum der Karte ähm, und eine ziemlich optimale Antikorruptionsabdeckung. Naja gut, dann gehen wir das Ganze mal an. Gar nicht mal so günstig die, der Ort, um eine Stadt zu bauen. Aber ich äh, baue hier trotzdem eine Stadt, weil ich einfach den, den Platz hier nicht so leer lassen will und den Raum nutzen möchte. Nennen wir sie mal Bremen? Haben wir Bremen schon? Werden wir gleich sehen. Ja, wir haben schon Bremen. Ähm, was gibt es noch vor Orte? Back. Ist ja am Wasser. Gut, erster Auftrag, Bibliothek. Nichts Neues. Ähm, hier müssten wir uns diesen Quadranten hier teilen, aber ich denke, das, da kommen wir jetzt auch nicht wirklich drum rum. Aber es ist ja wirklich nur dieser eine. Das ist nicht weiter schlimm und die Stadt nennen wir ähm, Regensburg hier baue ich erstmal ein Spearman weil ich hier noch eine offene Flanke habe und oh ich habe ja Verteidigung, dann baue ich keinen Spearman Library gar nicht so dumm, da mal ein paar Minen zu bauen, damit die, die Stadt mal ein paar Schilde produzieren kann. Pool baut eine Bibliothek und als nächstes ein Gericht. Und hier oben kam irgendwo Barbaren an ich noch mal gucken. Ja, nächste Runde vielleicht mal aufpassen, dass mir dieser Arbeiter nicht in Gefahr geht, nicht in Gefahr ist. Ja, hier hatte ich äh, mir diesen Masketmann erkauft. Jetzt kann ich den hier noch natürlich auch aufwecken und hier runter schicken weil ich wollte ja noch eine russische Stadt einnehmen. 114 Gold, da will ich jetzt nicht ein Drittel äh, oder zwei Drittel davon ausgeben eigentlich. Aber eigentlich sind hier auch genügend Einheiten, um noch einen Angriff zu starten. Never mind. Warten wir eine Runde und holen uns dann... Minsk oder Vladivostok? Minsk ist wahrscheinlich cooler. Dann haben wir hier die direkte Anbindung. Vladivostok ist sowieso... A Fallen Town. Ja, hier direkt mal die Straße bauen. Und hier war doch irgendwo auch noch ein Dorf. Nee, nicht ein Dorf, sondern ein Barbarenlager auch interessant aber weniger wichtig das zu holen dann gehe ich jetzt hier nach unten Universität fertig, mhm. Marktplatz Next Haben wir ja gar nicht mehr groß die Möglichkeiten. Jetzt müssen wir hier diese Seitenbereiche aufbauen. Erstmal die Ordnung wiederherstellen in den Orten, die jetzt hier so rum waren. In Bremen. Stört jemand? Ja? Da stört jemand? Die Einheit schicke ich jetzt einfach mal ans andere Ende der Welt, auch zur Erkundung, oh, hier und dieses Barbarenlager wegzumachen. Und dann auch, um die vielleicht mit rüberzunehmen, auf den neuen Kontinenten, um die äh, nächsten Städte zu verteidigen. War hier auch wieder nicht so gedacht mit dem Longbowman. Jetzt will ich noch mal eine Einheit hier durchschicken, ob das nochmal klappt. Spannend. wecke ich jetzt hier mal auf Katapult auf jeden Fall vielleicht lasse ich gerade den hier der ist halt auch eine gute Angriffseinheit den. Ah, das ist den Horseman. Ne, ich lass nehm doch hier den und nutze den zur Verteidigung. Und ach Gott, was mache ich denn hier für einen Scheiß? 20 Gold holen ist ja auch leicht verdient Was? Jetzt schon automatisch? Bin doch gerade erst reingegangen in den russischen Bereich. Das war jetzt schon ein bisschen seltsam. ist wichtig. Ja, dann warte ich eben noch kurz. Ah, der Swordsman muss hier wieder in die Stadt rein. Astronomie ist fertig. Das Schöne ist, ich kann jetzt Karavellen bauen und die haben eine Transportkapazität von 3 und die werde ich auch tatsächlich äh, dazu nutzen. Movement auch von 3 und ich glaube plus 1 durch den Leuchtturm. Also 4. Und die Sternwarte soll ja in Berlin gebaut werden. Das hatte ich ja schon beim letzten Let's Play gesagt. Die muss vorher noch das fertigstellen, was es fertigstellen soll. Den Hafen dann noch kurz und dann geht es mit der Copernicus-Sternwarte weiter. Und die Einheiten müssen jetzt hier erstmal noch ein bisschen warten und rumstehen. Nicht, dass sie sonst gleich wieder rausgeschickt werden. Mit dem Arbeiter werde ich mal die Straße nach Rostock bauen. Noch was vom Dschungel befreit? Will der Spearman hier? Will der mich ärgern? Hier wurde irgendwas beschädigt in Hannover. Die Bibliothek wurde zerstört, weil ich vergessen habe, ähm, weil ich vergessen habe, hier die Ordnung wiederherzustellen, haben die Leute die Bibliothek zerstört. Ja, was soll man dazu sagen? Das bisschen Bildung, ja, Bildung schafft Freiheit und und das zerstören die. Das ist doch dämlich. Naja. Nicht das Problem des Monarchen. Echt nicht. Ich habe hier ganz andere Sorgen. zum Beispiel Bibliotheken bauen oder wieder aufbauen, wenn sie von, von der Einwohnerschaft zerstört wurden. Ich habe ja nicht so recht daran, dass ich jetzt ähm, in der nächsten Zeit schon in der Lage bin, ähm, Einheiten auf den anderen Kontinent zu schicken. Hier werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal einen Siedler bauen, bevor ich am besten Siedler und ein Arbeiter, äh, bevor ich das Aquaduct baue, weil jetzt kriege ich hier schon wieder kein, keine Bevölkerungsvergrößerung mehr. Ah, ihr wartet wieder ein wenig. No, hier ist auch alles fertig. Vielleicht mal die Straße nach Rostock angehen. Obwohl, das macht ja hier schon. Dann vielleicht die Straße nach Regensburg. Du gehst jetzt hier rüber. Ja, ja, automatically. No problem. Bank ist in Berlin gebaut. Die wollen jetzt auch schon die copernicus sternwarte aber der Hafen muss vor allem noch durchgezogen werden. jeden Fall schon gut eingekesselt hier, die Russen. Ja, dann werde ich mal den Angriff starten, würde ich sagen. Obwohl, die kommen hier gerade rüber mit einem Siedler und wollen eine neue Stadt bauen. Der greift ja natürlich meine Einheit an, was auch blöd ist. Vielleicht tut das auch nicht. Ist man nicht so recht. Ich schicke mal den Horstmann hier hoch. Zur Verteidigung. Und mit dem Rest werde ich die Russen angreifen und versuchen Minsk zu erobern, weil dann habe ich hier die restlichen Städte wirklich ziemlich eingekreist. mein Mann wieder ganz knapp München braucht Wasser Brandenburg brennt ganz schön. Naja, das kommt alles wieder in Ordnung. Heidelburg ist jetzt komplett versorgt. Kann ich aber mit diesem Siedler hier nach Bremen gehen und dort unterstützen. Dem Arbeiter meine ich natürlich Hallo Amerikaner. Republik gegen Engineering. Ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich ein okayer Deal. Wenn ihr mir noch... Hm. World Map werden sie wohl nicht machen. Er ah, ja, beginnt gleich grimmig zu gucken. Kann sie ja mal... Proposal. Nein. Ähm, dann aber... 42 Gold. Jo, das ist ein Deal, würde ich sagen. Da kommen sie auch gleich angeschissen. Jo, der Worker ist fertig. Jetzt kann ich die Bibliothek wieder aufbauen. Kacke. Aber vielleicht sollte ich. Mh, vielleicht wäre es auch sinnvoller, äh, nicht die Bibliothek wieder aufzubauen, sondern erst einmal ein Gericht zu bauen. So wie es weit ist dann dieses Art of Warding. Oh, das ist ja gleich fertig. Das werden mir die Engländer wohl nicht wegschnappen, wenn sie das in der nächsten Runde bauen. jemand angreifen, werde ich mal diese Einheit zur Verteidigung abstellen. Jo, auch eine, ein Bergwerk. Und hier hole ich mir gleich mal die Trauben ins Haus. So, Heidelburg wächst nicht weiter, also baue ich hier auch mal Siedler und Worker. Oder, noch bessere Idee, Heidelburg baut als... Obwohl, nee, Siedler und Worker und dann als nächstes äh, die Karavelle und ein... Musketman. Genau, so eine komplette Ausstattung für, für den Besuch in der neuen Welt. Setzen. Ja, und der hier wollte ja jetzt hier oben ärgern. Das ist ganz schön uncool sogar. Ich jetzt nicht weiß, ob der das schafft. Und der braucht zwei Runden. Dahin aber nur eine. Hm. Ich hoffe, mir wird jetzt nicht die Stadt eingenommen. Dann habe ich aber einen doofen Fehler gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht richtig vorstellen. Aber das wäre dann echt dumm gelaufen. Dann müsste ich nämlich den kulturellen, kulturellen Radius wieder neu aufbauen. Aber ich denke mal, das wird klappen. Kann er mal abspeichern zur Sicherheit. Oh, Brandenburg ist angebunden. Und auch Brandenburg braucht noch ein bisschen Wasser. Ein bisschen Bewässerungsanlage. Hier muss endlich mal die Straße ausgebaut werden. Hält mir auf, der will mich wahrscheinlich nicht angreifen. Der Russe. Naja, mir egal. Oh, jetzt wird es gleich spannend ob das klappt oder ob ich gleich ja, je kürzer das dauert bis die Runde um ist umso besser speicher nochmal Okay, jetzt ist die Runde tatsächlich um er ja, geht weiter er geht an der Stadt vorbei okay in Berlin ist der Hafen fertig und in Berlin sollte ich jetzt vorher erst auch noch mal einen Siedler bauen weil die Stadt ist auch am Limit und kann nicht mehr weiter vergrößert werden oh, Bank ist fertig auch eine Stadt am Limit auch Siedler ist fertig, ich glaube Chemie macht. Genau, Chemie ist nur so eine Übergangstechnologie. Ha. Wieder nichts passiert. Das ist tragisch. Aber nicht zu ändern. Nehmen erstmal den Vierer Lungbowman. Ich habe einen großen Führer bekommen. Das ist ja klasse. Ja, diese ähm, Great Leader, das ist jetzt auch so eine besondere Einheit von ähm, Civilization 3. Schauen wir mal, ob es da was in der Civic Lopedia gibt, im Index, Kiwi Great. Gibt es irgendwie nicht. Ja, die können ähm, eben schn Gebäude schneller aufbauen, aber die können auch Armeen stellen. Und in dieser Armee können sich dann diverse Einheiten äh, miteinander verbunden, verb verbünden und die haben dann ähm, eine deutlich stärkere Angriffskraft. Das werde ich euch. Äh, demonstrieren und dazu schicke ich den mal hier runter achso und die haben natürlich einen Bewegungsradius von jenseits von gut und böse wie man hier auch irgendwie sehen kann ziemlich gut Ja, ich denke, das soll erstmal reichen ähm, für dieses Let's Play. Das war jetzt ja nicht so aufregend. Ich habe erstmal ähm, die Stadt Minsk eingenommen und wir haben diesen großen Führer bekommen und im nächsten Let's Play werde ich euch zeigen, was man damit machen kann. Und äh, ich danke euch erstmal fürs Zuhören. Und habe Glück gehabt, dass meine Stadt da nicht erobert wurde von den Russen. Und äh, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.